Meine Damen und Herren, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 72, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Entscheidung des Landgerichts Frankfurt zur Unwirksamkeit der Mietpreisbremse in Hessen Mietbegrenzungsverordnung schnell rechtsgültig neu erlassen, Drucksache 19-6294, zusammen mit dem Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend hessische Mietpreisbremse ist weiterhin gültig, Drucksache 19-6294. Hier hat sich zu Wort gemeldet zunächst Herr Kollege Schaus. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Landgericht Frankfurt am Main hat mit Urteil vom 27. März diesen Jahres die hessische Mietbegrenzungsverordnung vom vom 17.11.2015 für unwirksam erklärt. Die Unwirksamkeit begründete das Landgericht Frankfurt mit der fehlenden gleichzeitigen Veröffentlichung der Begründung. Entgegen den Vorgaben des 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches wurde die Begründung nicht gleichzeitig mit der Verordnung im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht, sondern erst mehr als ein Jahr später in der Presseerklärung des Landgerichts Frankfurt vom 28. 2018 mit der Überschrift „Mietpreisbremse ist unwirksam“ heißt es: Zitat, Die offiziellen Begründung „Gesundheit“ der Mietbegrenzungsverordnung“ habe die Hessische Landesregierung frühestens im Jahr 2017 als PDF-Download auf der Homepage des zuständigen Ministeriums veröffentlicht, öffentlich zugänglich gemacht. Eine Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Handels Hessen sei nicht erfolgt. Das Nachschieben einer Begründung heile den Mangel der Verordnung nicht. Also, nur aus diesem formalen Grund hat ein klagender Mieter seinen Prozess wegen überhöhter Miete in zweiter Instanz verloren. Aus diesem von Ministerin Hinz zu verantwortenden Fehler werden bis auf Weiteres alle Mieterinnen und Mieter in Hessen, die ebenfalls Klagen wegen überhöhten Mieten eingereicht haben, ihre berechtigten Forderungen nicht durchsetzen können. In einer ersten Reaktion danach haben Sie, Frau Ministerin, erklärt, dass die hessischen Mieterinnen und Mieter ganz beruhigt sein können, da die Mietpreisbremse weiterhin gelte. So verharmlosend steht es ja jetzt auch sogar im Antrag der Koalitionsfraktionen. Ja, formal-juristisch ist dies korrekt. Allerdings geht von diesem Urteil ein fatales Signal aus. Denn alle Vermieterinnen und Vermieter wissen nun, sie können die Mietpreisbremse ignorieren. Es passiert ihnen ja nichts. Darüber hinaus verunsichert es natürlich auch alle Mieterinnen und Mieter. Wer klagt denn bei dieser Rechtslage jetzt noch gegen eine überhöhte Miete? Niemand wird klagen, Frau Ministerin. Niemand wird klagen bei diesem Rechtszustand klagen, und keiner wird gewinnen. Faktisch ist die Mietpreisbremse mit diesem Urteil außer Kraft gesetzt. Aber das soll weiter verschleiert werden, und das aufgrund eines Formfehlers von Umweltministerin Hinz. Also, kleine Ursache, aber große Wirkung. Frau Umweltministerin Hinz, es ist nicht neu, und ich sage es immer wieder, Sie sind mit der Wohnungspolitik komplett überfordert. Die Wohnungspolitik führt im Umweltministerium ein Schattendasein, und das muss sich schleunigst ändern. Diese Überforderung zieht sich wie ein roter Faden durch diese bald endende Legislaturperiode. Beginnend mit den völlig unzureichenden Änderungen im Wohnraumförderungsgesetz 2014 die verkorkste Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe 2015 bis zur heute diskutierten unwirksamen Mietpreisbremse. Wie wir es auch drehen und wenden, die schwarz-grüne Wohnungspolitik ist für die hessischen Mieterinnen und Mieter schlicht und ergreifend eine Katastrophe. Dies belegen im Übrigen auch die Zahlen am hessischen Wohnungsmarkt. Unter Schwarz-Grün erleben wir seit 2014 eine drastische Entwicklung beim sozialen Wohnungsbau. Seither hat sich die Zahl der Sozialwohnungen von rund 115.000 auf gerade noch rund 85.000 reduziert. Es ist also ein Verlust von 30.000 Sozialwohnungen innerhalb Ihrer Amtszeit, Frau Ministerin. innerhalb Ihrer Amtszeit. Gleichzeitig hat sich die in den Jahren davor wenigstens stagnierten Zahlen der registrierten Wohnungen Wohnungssuchenden Haushalten aber von 45.603 auf 50.252 erhöht. Klar erkennbar. Die Tendenz der Suchenden steigt spürbar, während die zur Verfügung stehenden Wohnungen jedes Jahr deutlich abnehmen. Trotz aller Programme, trotz aller Belegungsrechtsverkaufsaktionen stetig weiter abnehmen. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die Zahl der jährlich neu gebauten Sozialwohnungen in den Geschäftsberichten der WIBank nachzulesen und dabei Erstaunliches festgestellt. Jetzt hören Sie gut zu. In den Jahren, in denen der FDP-Wirtschaftsminister Posch zuständig war, also in der letzten Legislaturperiode, sah das wie folgt aus. 2009 plus 407 Sozialwohnungen neu bewilligt. 2010 649, 2011 565, 2012 erstaunliche 1492 und 2013 351. Das macht zusammen 3464 zusätzliche Wohnungen. Immer noch viel zu wenig gegenüber dem Wegfall der Bindung auch in dieser Zeit, aber immerhin knapp 3500 zusätzliche neue Sozialwohnungen in Hessen. In Ihrer Amtszeit, Frau Hinz, sind es aber noch viel weniger. In 2014 wurden nur 404 Sozialwohnungen neu bewilligt. In 2015 waren es 444 und in 2016 noch magere 213. Es nimmt also ab. Es nimmt nicht zu. Ihre Programme greifen. Nicht ganz das Gegenteil findet statt. Und dies sind die Zahlen für ganz Hessen, meine Damen und Herren. 2016 die letzte Zahl 213 zusätzliche Sozialwohnungen in ganz Hessen bei insgesamt 7.000 weggefallenen Sozialwohnungen. Für 2017 liegt der Geschäftsbericht noch nicht vor, aber ich glaube kaum, dass sich diese mageren Neubauzahlen entscheidend verbessert haben. Also nehmen wir an, mit 2017 und 2018 dürften es dann in Ihrer Legislaturperiode sagen wir mal, zwischen 17 und 1.900 neu gebaute Sozialwohnungen sein. In den ganzen fünf Jahren in der Legislaturperiode bei 30.000 weggefallenen Sozialwohnungen. Das sind die Zahlen, sozusagen, die auch in die, Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit gehören, und die werden auch von uns in die Öffentlichkeit gebracht. Da können Sie sich drauf verlassen. Also, Sie haben es geschafft entgegen ihrem Vorgänger von der FDP, von der liberalen FDP, gerade einmal die Hälfte an neuen Sozialwohnungen zu schaffen in ganz Hessen. Das ist doch unglaublich, meine Damen und Herren. Das ist doch so. Das ist eine Wohnungsbilanz, Frau Hinz. Das ist, das, ist, das, ist, das ist keine Wohnungsbilanz, Frau Hinz. Das ist ein Rohrkrepierer, eine Luftnummer und eine Täuschung der Bevölkerung. Nichts anderes ist das in Sachen Wohnungspolitik. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es geradezu dreist, dass Sie auf der Landesmitgliederversammlung der Grünen am vergangenen Wochenende von einer erfolgreichen Wohnungspolitik gesprochen haben und weiter man beachte das Wort weiter dafür kämpfen wollen, dass es für jede Familie in Hessen eine bezahlbare Wohnung geben solle. Ja, wann fangen Sie denn endlich damit an, Frau Ministerin, zu kämpfen, frage ich an dieser Stelle? Ja, machen Sie doch einmal etwas hin, damit dann auch die Zahlen stimmen. Für immer weniger Familien in Hessen stehen bezahlbare Wohnungen zur Verfügung. Und zum Glück merken das die Menschen in Hessen auch. Bei der letzten Umfrage zur Landtagswahl von Ende März räumten gerade einmal 8 der Befragten Ihnen und Ihrer Partei die Kompetenz zu, die Wohnungssituation zu verbessern. Das ist zugegebenermaßen für eine Partei, die die Wohnungsministerin stellt, ein regelrechter Schlag ins Gesicht. Sie haben es in den vergangenen Jahren weder geschafft, eine rechtsgültige Mietbegrenzungsverordnung zu erlassen. Sie haben es auch nicht geschafft, eine positive Trendwende am hessischen Wohnungsmarkt einzuleiten. Ihre vielen Ankündigungen haben sich am Ende als wirkungsloser Aktionismus entpuppt. Die Zahlen sprechen dabei eine ganz eindeutige Sprache. Frau Ministerin Hinz, wir fordern Sie auf, wenigstens den von Ihnen begangenen Fehler beim Erlass von Mietbegrenzungsverordnungen endlich einzugestehen und sofort mit einer rechtsgültigen Begründung neu zu erlassen, damit die Mieterinnen und Mieter in Hessen noch vor dem Sommerferien in der Lage sind, erfolgreich gegenüber öte Mieten zu klagen. Weiter fordern wir, dass Sie sich erst danach ein neues Gutachten erstellen lassen, auf dessen Grundlage dann hoffentlich weitaus mehr als nur 16 Städte in die Verordnung zur Mietpreisbremse einbezogen werden. Ich weiß, die Mietpreisbremse ist, weiß Gott, keine Wunderwaffe gegen Mietwucher sogenannten Großen Koalition in Berlin vereinbarten Verbesserungen sind unzureichend. Notwendig, Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Ende. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Notwendig wäre es vielmehr ein Gesetz, auch mit Sanktionsmöglichkeiten, also Bußgeldern für Vermieter bei überhöhten Mieten, vorzusehen. Die Mieterinnen und Mieter haben ein Recht auf juristisch saubere und praxistaugliche Mietpreisbremse. Es bleibt weiterhin Ihre Verantwortung, Frau Ministerin Hinz, die Mieterinnen und Mieter in Hessen vor überhöhten Mieten zu schützen. Vielen Dank, Herr Schaus. Als nächstes spricht zu uns Frau Kollegin Förster-Heldmann von der Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Mietpreisbremse, die Mietpreisbegrenzungsverordnung, bleibt weiterhin wirksam. Das ist ein Punkt, den möchte ich hier gemeinsam mit Ihnen feststellen. Auch wenn mein Vorredner daran Zweifel hat, weil ich möchte an dem Punkt einmal klarstellen, dass man eine Verordnung oder einen Sach Tatbestand auch von zwei Seiten betrachten kann. Ich möchte jetzt einmal die andere Seite beleuchten, weil das, was eben vorgetragen war, das war mir dann doch etwas zu kurz gegriffen. Das, was bei dem Verfahren war, war ein zivilrechtliches Verfahren, ein Rechtsstreit zwischen zwei Parteien. Wir sollten uns schon einmal fragen, wo ist eigentlich die Intention? In dem Moment, wo praktisch in Bereiche, die auch privates Vermögen eingegriffen wird, warum kommt es zu, so einer, zu einem Angriff? Warum muss sich auch das Bundesverfassungsgericht damit beschäftigen? Weil es natürlich klar für viele einen Angriff eine Angriffsmöglichkeit oder sozusagen eine Intention, das klären zu lassen, beinhaltet. Deswegen ist es natürlich vollkommen klar, dass wir das prüfen müssen. Die Ministerin hat ja auch gesagt, dass es weiterhin wichtig sein wird, das zu überprüfen und auch die Daten, die hinter der Begrenzungsverordnung stecken, zu aktualisieren zu schauen, wie eben jetzt aus? Die alten Daten waren ja nicht alt, aber vom Institut für Wohnen und Umwelt zusammengefasst. Aber wir wissen auch, dass in diesem Bereich ganz viel Dynamik ist und dass es deswegen überarbeitet werden muss. Wenn ich mir jetzt betrachte, was die LINKEN geschrieben haben, dann verstehe ich eigentlich gar nichts mehr. Sie machen mich echt total konfus. Ja, das ist gut. Da sind wir uns ja wenigstens in dem Punkt einig. Und, ähm, man muss einfach, Wenn Sie jetzt sozusagen das alles stoppen wollen und den, den, den Mieterinnen und Mietern damit vorgaukeln, Sie würden dadurch Rechtssicherheit oder Sicherheit bekommen, das, so steht es in Ihrem, in Ihrem Antrag drin, ja, mit der Begründung, dann verstehe ich einfach nicht, was Sie wollen, weil, wenn, wenn doch schon Haus und Grund fordert, wenn doch schon Haus und Grund fordert, dass die Mietpreisbremse oder die Verordnung auch weiterhin gültig ist und der Mieterverein, der Ihnen in dieser dann lesen Sie doch die Veröffentlichungen von denen, dann werden Sie es auch verstehen. Sie fordern, dass das in der gewohnten Weise jetzt weitergeht und das ist auch Tatsache des Mietervereins. Darin sind Sie eigentlich immer besonders gut, oder? Wenn da Frauen stehen, habe ich den Eindruck, oder? Hm? Ja, gut. Also, wir wollen jetzt einmal weiter zum Thema kommen. Ich möchte zu einem noch einmal etwas sagen. Wenn man sich mit der Wohnungspolitik beschäftigt, und das haben wir ja in der jüngeren Vergangenheit gemeinsam getan. Wir haben da unterschiedliche Auffassungen. Aber ich glaube, eines ist klar. In der Wohnungspolitik, braucht man etwas Zeit, bis die Maßnahmen, die man gemeinsam oder vielleicht auch nicht gemeinsam beschließt, bis die greifen und bis die zur Umsetzung kommen. deswegen ist es vollkommen klar, dass das, was die Ministerin zusammen mit anderen Akteuren auf den Weg gebracht hat, dieses Maßnahmenbündel, das wirklich dass es so in Hessen, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit noch nicht gegeben hat. Deswegen kann man in keinster Weise von Unfähigkeit betrachten. Man kann sich vielleicht über einige Sachen unterhalten. Ist es weit genug oder ist man da anderer Auffassung? Aber von Nichtwirksamkeit und Unfähigkeit in diesem Zusammenhang zu reden, das deutet nur darauf hin, dass ich keinen wirklich vertiefte Ahnung von dem Sachverstand habe. Das ist meine feste Überzeugung. Wir sind auch der Meinung, wir GRÜNE, und da haben wir eine Gemeinsamkeit mit dem Vorredner, dass es natürlich sein muss, dass es eine größtmögliche Transparenz zu den Mieten geben muss, weil sonst wirkt natürlich eine Mietpreisbremse nicht. das ist eine grüne Forderung. Wir haben bedauerlicherweise gelesen, dass bedauerlicherweise die Koalition im Bund da nicht weit genug gegangen ist. Es ist eine Kannverordnung geworden. Das ist natürlich ein stumpfes. Schwert, wie man so schön sagt. deswegen bin ich einfach froh und ich glaube, dass wir in der Zukunft jetzt mehr Klarheit dazu noch bekommen haben. Und wir haben auch Klarheit darin, die Mietpreisbremse wird auch weiterhin für Hessen gültig sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Als nächstes spricht für die Fraktion der Sozialdemokraten Herr Kollege Siebel. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu Beginn einmal etwas Versöhnliches. Ich kann übrigens Sie alle verstehen, Frau Förster-Heldmann, Herr Schaus, jeweils aus der ihrigen Sicht auf die Dinge, logischerweise. Wenn man sich sozusagen einfach einmal daneben steht, dann kann man eigentlich fast alles verstehen, was hier gesagt wird. Eine zweite persönliche Bemerkung. Ich stelle fest, dass der Hessische Landtag in seiner Gesamtheit sich für die Mietpreisbremse einsetzt. Und dieses ist ja schon einmal ein Fortschritt, weil das war auch nicht immer so gewesen. Also wenn man, wenn man sozusagen mal in Haus und Grund reinhört, die sind ja nun also dezidiert dagegen. Und die CDU zumindest war in der Vergangenheit durchaus auch immer auf der Seite der. Vertreter von Haus und Grund gewesen. Dass sich das verändert hat, zeigt doch, also dass ich sage jetzt mal, selbst die CDU für sich jetzt in Anspruch nimmt, dass sie für eine Mietpreisbremse ist, zeigt doch, dass wir gesellschaftspolitisch insgesamt schon mal ein Stückchen weitergekommen sind. das finde ich erst einmal sehr positiv. Zweite Bemerkung. Zweite Bemerkung. Wir streiten uns jetzt irgendwie so ein bisschen über die Frage, Ist die Mietpreisbremse, Entschuldigung, wenn ich Mietpreisbremse sage, ich meine natürlich Mietbegrenzungsverordnung, ob die jetzt gültig ist oder nicht gültig ist oder so oder wie. Ich lese ja manchmal Anträge, und ich habe jetzt den Dringlichen Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN gelesen. Da steht in Punkt 1 drin, der Landtag stellt fest, dass die hessische Mietpreisbegrenzungsverordnung Sogenannte Mietpreisbremse in Hessen grundsätzlich weiterhin gültig ist. In Punkt 4 schreiben Sie, die Landesregierung wird gebeten, für Vermieter einerseits und Mieterinnen und Mieter andererseits so weit wie möglich Rechtssicherheit zu schaffen. Also ich weiß nicht, ob das von Ihnen irgendjemand versteht. Also, da steht im selben Absatz drin, a, sie ist gültig und zweitens, wir müssen Rechtssicherheit schaffen. Das ist ein Widerspruch, den kein Mensch versteht. Und, Frau Staatsministerin Hinz, dann komme ich sozusagen zu dem formalen Teil. Also, es geht um die Frage, noch einmal, weil ich habe es am Anfang auch nicht wirklich verstanden, zu dem formalen Teil, da ist eine Verordnung gemacht worden und die, die hätte begründet werden sollen. Die Frage war sie begründet, die war bitte? Sie ist begründet. Also, Frau Ministerin wird sagen. Also eine Verordnung muss begründet werden. Das, das, war, das war irgendwie nicht, nicht also ein bisschen strittig gewesen. Und deshalb haben wir im Ausschuss, wir hatten eine wirklich interessante Diskussion gehabt. Ich habe viel gelernt und mein Kollege Norbert Schmidt hat herausgearbeitet die Ermächtigungsgrundlage nach 556 d BGB besagt, dass eine Verordnung, Die Verordnung macht sehr detailliert inhaltliche Vorgaben an die Verordnung. Hierzu heißt es in der Gesetzesbegründung in das Gesetz werden zudem Indikatoren aufgenommen, die dafür sprechen, dass ein angespannter Wohnungsmarkt vorliegt. Das steht im Mietrechtsnovellierungsgesetz usw. So Drucksachennummer will ich jetzt nicht noch einmal weiter ausführen. Frau Ministerin, Sie haben dann der Bundesregierung vorgeworfen, dass sie ein schlechtes und unpräzises Gesetz gemacht hätte. Das steht jetzt auch wieder in Ihrem Antrag darin. Die Ermächtigungsgrundlage erhält eine Begründungspflicht. Wer es nicht glauben möge, der möge in der Gesetzesbegründung auf Seite 29 die Sätze 5 bis 7 nachlesen. Da steht nämlich die entsprechende Begründungsverpflichtung für eine Rechtsverordnung. drin. Auf diese Weise soll die Entscheidung der Landesregierung nachvollziehbar gemacht werden, insbesondere im Hinblick darauf, aufgrund welcher Tatsachen die Gebiete bestimmt wurden und welche Begleitmaßnahmen geplant sind, um die Anpassung der Wohnungsmärkte zu beseitigen. Ich kann mir nur vorstellen, dass offensichtlich an der Stelle die Landesregierung möglicherweise ihre eigenen Maßnahmen nicht für ausreichend hält, die zur Begründung der Mietpreisbremse ergriffen werden. Also, ja, Mietpreisbremse ist so das eine, das machen wir mal, aber die Landesregierung darf sie nur machen, wenn sie nachweist, dass sie auch etwas anderes macht, um das, was die Mietpreisbremse notwendig macht, zu beseitigen, nämlich zu hohen Mieten. Ja? Also Beispiel ganz einfach, Sozialwohnungen bauen mit Sozialbindungen. Das wäre so eine Maßnahme. Daran muss man natürlich glauben, dass man solche Maßnahmen auch durchführt. Wenn man daran nicht glaubt, dann können auch solche Fehler letztendlich passieren, wie sie hier passiert sind. Die Verpflichtung, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Begründung der Rechtsverordnung, mit denen die angespannten Wohnungsmärkte ausgewiesen werden, dient der Transparenz, also der Tatsache, dass Vermieterinnen und Vermieter wissen sollen, warum in ihrem Gebiet nicht die Marktmiete verlangt werden dürfe. So hat es der Staatssekretär im Bundesministerium bei der entsprechenden Begründung der Verordnung vorgetragen. In weiteren Zitat. nur so können wir erwarten, dass zumindest die Mehrheit der Vermieterinnen und Vermieter die Beschränkungen akzeptieren, die die Begründung wie die Begründung aussieht, haben wir den Ländern überlassen, denn sie sind viel näher am Geschehen und können die Situation besser abschätzen. Die Indikatoren sind im Gesetz beispielhaft genannt und keinesfalls abschließend usw. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt hat sich die Landesregierung bei ihrer Verordnung sozusagen bezogen auf ein Gutachten des Instituts Wohnen und Umwelt bezogen. Frau Ministerin hat im Ausschuss ausgeführt, dass Sie jetzt erneut kurz davor ist, oder vielleicht ist es mittlerweile passiert, das Institut Wohnen erneut mit einem Gutachten zu beauftragen. Warum fragt man sich dann, weil die Zahlen zu alt sind? Das hätte man auch vorher wissen müssen, dass möglicherweise die Zahlen zu alt sind. Also, Frau Ministerin, das ist alles nicht sehr konsistent, was Sie da zusammengeschrieben haben. Ich sage abschließend und auch was Sie argumentiert haben. Falsche Tatsachen werden durch ständiges Wiederholen nicht richtig. Deshalb stelle ich abschließend für die SPD-Fraktion fest, die Landesregierung hat an diesem Punkt nicht sauber gearbeitet, und sie hätte es tun müssen, weil sie weiß ich weiß das von Ihnen persönlich, Frau Ministerin, dass Sie ob der Konfliktfähigkeit und der Trächtigkeit der Mietpreisbremse wissen, weil die Interessenverbände unterwegs sind, in Hessen wie auf Bundesebene. Sind. Zweitens. Die Begründungsverpflichtung war unstrittig. Streitig war lediglich, dass der Begründungsinhalt aus Sicht mancher Länder nicht klar genug vorgelegen hat. So hat Hessen argumentiert. Die Begründung war der Transparenz wegen zu veröffentlichen. Drittens. Die Landesregierung hat deshalb Rechtsunsicherheit geschaffen. Dazu ist das, das hat das Notwendige, Herr Kollege Schaus, ausgeführt. Es wird jetzt keine Klagen mehr geben. Das heißt, alle Mieter, wir haben jetzt in der Zeit, in der wir diese Situation haben, bevor wir ein neues Gutachten haben und bevor wir eine neue Verordnung haben, werden Sie unter den alten Bedingungen die Mieten bezahlen müssen. Das ist das Problem, und das ist die Rechtsunsicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Sie zu verantworten haben. Und Das Dritte und Letzte. Wenn wir uns dann, und dann komme ich wieder zu dem persönlichen Teil, wenn wir uns denn alle so einig sind, darüber bis auf die FDP, Entschuldigung, ich vergesse euch immer, wenn wir uns denn so einig sind, dass wir nicht nur eine Mietpreisbremse haben wollen, sondern dass wir auch eine rechtsgültige Mietpreisbremse haben wollen und dass wir eine wirkungsvolle Mietpreisbremse haben wollen. Dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte ich um Ihre Unterstützung, und wir werden das Unsrige dazu tun, dass wir auf Bundesebene das, was Hilde Fasseltmann angesprochen hat und teilweise etwas kritisch angesprochen hat, dass wir das umsetzen, dass die Mietpreisbremse geschärft wird, dass die Mieterinnen und Mieter ein Recht darauf haben, zu erfahren, wie die Miete vorher war, dann wird sie auch wirkungsvoll werden, wenn wir das durchgesetzt haben. Da bitte ich um Ihre Unterstützung und unsere Unterstützung auf alle Fälle. Danke schön. Herr Kollege Siebel. Als nächstes spricht zu uns für die Fraktion der CDU Herr Kollege Caspar. Bitte sehr, das Rednerpult gehört Ihnen. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich fange mal an. Herr Kollege Siebel, Sie haben ja hier uns vorgetragen, Sie haben den Antrag von der Fraktionen der CDU und Bündnis 90, die Grünen, gelesen. Das kann ich nachvollziehen. Sie haben dann erklärt, dass Sie allerdings bestimmte Dinge nicht verstanden haben. Auch das kann ich nachvollziehen. Deswegen will ich es vielleicht noch einmal erläutern. Es ist erwähnt im Absatz 1, erwähnt, dass die Mietbegrenzungsverordnung nach wie vor rechtsgültig ist denn entschieden worden ist in einem Einzelfall. Ich weiß zumindest noch nicht, vielleicht liegt es ja mittlerweile vor, ob das Urteil überhaupt rechtskräftig ist in diesem Einzelfall oder ob es weitergeht an den Bundesgerichtshof. Aber es ist ein Rechtsstreit gewesen zwischen zwei Zivilparteien. Und wie Sie aus der Debatte aus dem Ausschuss wissen, ist es ja auch nicht so, dass das Ministerium im Rahmen dieses Prozesses irgendwie tangiert war oder hätte Einfluss nehmen können. Die wesentlichen Argumente in diesem Gerichtsurteil waren, ja, es hätte keine Begründung gegeben, sondern nur einen Entwurf einer Begründung. Warum ist dieses Gericht dieser Meinung? Wahrscheinlich, weil beide Seiten nur einen Entwurf vorgelegt haben oder eine der beiden Seiten und die andere Seite nicht darauf hingewiesen hat, dass aus einem Entwurf irgendwann eine Begründung wird. Bevor die Regierung jemals eine Verordnung gemacht hat, gab es natürlich immer auch eine endgültige Begründung. Das heißt, das Thema mit der Begründung das ist, glaube ich, schon einmal ziemlich absurd und dürfte, glaube ich, auch abgeräumt sein, aber eben nicht in diesem Urteil. Das zweite Thema ist das Thema mit der Veröffentlichung. Hier ist es so, und da komme ich auf das Nichtverstehen von Herrn Siebel zurück, dass wir eben unterschiedliche Dinge haben. Deswegen steht ja in unserem Absatz 4 nicht nur der von Ihnen hier erwähnte Satz, sondern eben auch ein zweiter Satz, der sich eben genau darauf bezieht, dass der Bundesgesetzgeber klare rechtliche Vorgaben machen muss. Deswegen ist auch Ihre Kritik an der Landesregierung hier völlig unangebracht. Denn das Problem ist das, was der damalige dafür zuständige Bundesminister Maas auf den Weg gebracht hat, diese gesetzliche Änderung auf Bundesebene, dass die, die damals schon in einer breiten Diskussion sowohl rechtlich als auch wirtschaftlich von vielen als problematisch angesehen wurde, so umgesetzt wurde, rechtlich und wirtschaftlich deswegen, weil in einem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft üblicherweise die Marktteilnehmer über den Preis bestimmen, wenn Sie sich auf eine Sache einigen. Also hier in diesem Fall, wenn es darum geht, einen Mietvertrag miteinander zu vereinbaren, dann ist es üblicherweise in einer Marktwirtschaft so. Deswegen heißt sie so, dass die Marktteilnehmer, sprich der Vermieter und der Mieter, miteinander den Preis vereinbaren und dann einen Vertrag abschließen. Wenn man jetzt aus anderen Gründen, die wir durchaus nachvollziehen können, nämlich aufgrund des Engpasses am Wohnungsmarkt, weil die Nachfrage mehr gestiegen ist als das Angebot, man sagt wir wollen in diese Preisbildung eingreifen, dann kann man das tun. Aber das ist natürlich außerordentlich schwierig. Deswegen hat der Bundesgesetzgeber hier Regelungen ergriffen, im Vergleich zu sonstigen Regelungen, die wir haben, eben sehr ungewöhnlich sind. Und dazu zählt z.B., dass erwähnt wird, man darf, nicht nur eine man darf zwar eine Verordnung machen, aber nur dann, wenn man sie begründet. Und es ist auch erwähnt, was Gegenstand der Begründung sein muss, nämlich dass dort, wo es angespannte Wohnungsmärkte gibt, man darlegen muss, was man selbst dafür tut, um diese Spannungssituation zu verändern. Auch hier muss man sagen, hat die Landesregierung hervorragend gehandelt und hat ein unglaubliches Paket an Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Situation in den angespannten Märkten zu verbessern. Wir alle wissen allerdings und auch das ist ein verfassungsmäßiges Recht der Kommunen dass der Engpass heute die Ausweisung von Bauland ist. hier ist nun mal die Landesregierung in ihren Möglichkeiten beschränkt, weil das nun mal eine primäre Aufgabe der Kommunen ist, das notwendige Bauland auszuweisen, damit die notwendigen Wohnungen auch gebaut werden können. Meine Damen und Herren, wenn es darum geht, einen Markt, herzustellen, bei dem auch wieder der Normalverdiener auf bezahlbare Mieten stößt, dann nützt es eben nichts, die Sozialwohnungen zu bauen, weil bekanntlich die Sozialwohnungen und die Mieten dort gar nicht in den Mietspiegel einfließen. sondern wenn man will, dass derjenige, der eben nicht berechtigt ist, eine Sozialwohnung zu bekommen, gleichwohl bezahlbaren Wohnraum bekommt, dann muss man natürlich, Wohnungen auch in dem Segment bauen, in dem die Wohnungen, die dort erstellt werden, in den Mietspiegel einfließen dürfen. Weil nur dadurch kann man eben die Mietspiegelhöhe beeinflussen und eben nicht durch den Bau von Sozialwohnungen. Insoweit, Herr Schaus, ist Ihre Bemerkung, Ihr Zwischenruf interessant, trifft aber die Sache nicht. Ja, dann lassen Sie mich noch erwähnen, dass. Wir hoffen, dass der Bundesgesetzgeber hier etwas mehr Klarheit bringt. Eines ist jedenfalls klar im BGB. Sie haben erwähnt, § 556d, dort ist es genau ausgeführt. BGB sieht eben gerade nicht vor, dass eine Begründung einer Verordnung veröffentlicht werden muss. Und insoweit können Sie auch nicht sagen, dass hier die Regierung Fehlerhaft gehandelt hat. Wir können, nie ausschließen. Wir können nie ausschließen, dass im Rahmen von Rechtsprechung zusätzliche Kriterien entstehen. Selbstverständlich ist das möglich. Aber zunächst einmal handelt natürlich eine Regierung aufgrund einer gesetzlichen Grundlage. Diese gesetzliche Grundlage hat der Bund geliefert und nicht der hiesige Gesetzgeber. Diese gesetzliche Grundlage hat eben nicht eine Veröffentlichung vorgeschrieben. Wenn das so ist und weil das so ist, ist ja auch nachvollziehbar, dass verschiedene andere Bundesländer ebenfalls eine Begründung für Verordnungen hatten, aber diese nicht veröffentlicht haben. Also, insoweit steht Hessen in dieser Auslegung des Bundesgesetzes nicht allein. Deswegen meine ich, kann man das auch nicht vorwerfen. Richtig ist gleichwohl, um alle Zweifel auszuräumen, dass man sich mit den Dingen beschäftigen muss und dass man aktuell die Zahlen ermitteln muss, um dann zu überlegen, in welcher Form und wie muss gegebenenfalls diese Verordnung angepasst werden. Auch das ist sinnvoll, dass das Ministerium diese notwendigen Maßnahmen jetzt auf den Weg gebracht hat. Meine Damen und Herren, es bleibt damit festzustellen, die jetzige Begrenzungsverordnung ist nach wie vor in Kraft. Sie ist auch rechtsgültig. Gleichwohl ist es immer Aufgabe der Landesregierung, aktuelle Rechtsprechung aufzunehmen und sich mit notwendigen Konsequenzen zu beschäftigen. Genau das hat diese Landesregierung gemacht. und Wir unterstützen sie natürlich bei dem weiteren Weg, die Dinge in rechtlich einwandfreier Form auch in Zukunft umzusetzen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. Als nächstes spricht Herr Abg. Lenders für die Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Kollegen, die Frage, die Kollege Caspar gerade aufgerufen hat, und das spiegelt ja auch ein bisschen der Antrag wider, der hier eingebracht worden ist. Er strotzt ein bisschen von dem Thema, Es sind alle anderen schuld, nur nicht diese Landesregierung. Meine Damen und Herren, es gibt vielleicht auch, ja, so ist es. Aber ganz offensichtlich, Herr Kollege, ganz offensichtlich bezieht sich das Gerichtsurteil auf die Entscheidung oder auf die handwerklichen Fehler, die diese Landesregierung gemacht hat und nicht die, die Bundesregierung gemacht. hat. Das ist schon sehr offensichtlich. Das ist... Meine Damen und Herren, und dann, äh, lieber Uli Kasper, ja, das war ein Zivilprozess, und äh, das ist jetzt ein Urteil, was daraus ergangen ist. Aber es hat natürlich, und ich, da haben wir eine andere Auffassung, äh, hat es natürlich Auswirkungen auf dessen, wenn wiederum gegen die Mietpreisbremse geklagt wird, weil sich dann auch ein neues Gericht, die können dann anders urteilen, aber auf dieses Urteil beziehen wird und das auch zur Grundlage seiner Entscheidung herannehmen wird, meine Damen und Herren. dass das auch ein Stück weit die Landesregierung ja selber so sieht, das wird ja daran offensichtlich, dass was Sie in Ihrem eigenen Antrag formuliert haben, dass Sie nämlich jetzt die Begründung für die Verordnung neu erarbeiten wollen. Daran wird es deutlich, dass Sie da eine ähnliche Einschätzung haben. Meine Damen und Herren, das ist ein bisschen auch Gefahren geneigt. Das, damals, das hat das Bundesverfassungsgericht schon einmal hat. Wenn wir solche starken Eingriffe ins Eigentumsrecht machen, dann muss das ganz genau begründet sein. Dann muss der Markt genau analysiert sein. Dann muss der der Geltungsbereich genau definiert sein. Da muss man als Gesetzgeber klar sagen, warum man solche Eigentumsrechte vornimmt. Und da kann jetzt, Wenn Sie eine neue Begründung machen, wenn Sie wieder das mit dem IWU-Institut machen, da kann etwas ganz anderes vom Geltungsbereich herauskommen, als das, was Sie für 2014 festgestellt haben. Weil Die Kollegin hat es selbst zugegeben. Dieser Markt ist wirklich in einer ständigen Veränderung. Es kann etwas ganz anderes werden. Also auch da, meine Damen und Herren, Vorsicht an der Bahnsteigkante bei den Äußerungen, die Sie jetzt hier so von sich geben. Meine Damen und Herren, die Mietpreisbremse ist, wie sie bisher ausgestaltet wurde, im besten Falle vollkommen wirkungslos oder im schlimmsten Falle, das haben wir oft genug gesagt, eine Investitionsbremse. Auch bei der Nachschärfung muss man sich das einmal in der Praxis anschauen. Selbst das, was die Bundesregierung jetzt vorhat und sie will die Mietpreisbremse nachschärfen, was auch immer, für mich klingt das eher wie eine Drohung als ein Versprechen. Aber meine Damen und Herren, in der Praxis sieht das aus: Ein Vermieter bietet eine Wohnung an, jemand entscheidet sich und sagt, er zu dem Preis, kann ich mir vorstellen, zieht ein und stellt dann fest, ja, aber mein Vormieter hat ja weniger bezahlt. Ja, glauben Sie dann allen Ernstes, dass der mit seinem Vermieter sofort nach dem ersten Monat wieder in den Clinch geht und sagt, mein Vormieter hat aber weniger bezahlt. Ich war ja bereit, und wäre ja, aber jetzt will ich weniger bezahlen. Das ist lebensfremd. Diese Mietpreisbremse ist lebensfremd und eine Investitionsbremse. Das wird sie immer bleiben. Deswegen wird auch sie immer ohne Wirkung bleiben, zumindest bei angespannten Wohnungsmärkten. Meine Damen und Herren, wenn wir uns auch oft genug über darüber unterhalten, wie man eigentlich das Wohnungsproblem in Hessen angehen kann. Wir haben Ihnen das immer wieder gesagt. Wir sind uns da mit vielen Fachsprechern auch einig. Es geht darum, dass wir Bauland zur Verfügung stellen, dass mehr Wohnungen gebaut werden, dass mehr Angebot kommt, als Nachfrage herrscht, und dass man so am Ende, auch was die Baukosten anbelangt, dann tatsächlich eine eine Dämpfung der Mietpreisentwicklung hinbekommt und vielleicht dann auch irgendwann mal sogar wieder einen Rückgang erleben kann. Diese Rahmenbedingungen Frau Staatsministerin erzählt uns immer, wie viele Milliarden sie dann da für den sozialen Wohnungsbau, für den geförderten Wohnungsbau ausgibt. Milliarden, meine Damen und Herren, das sind immer utopische Summen, die auf einmal im Raum stehen. ich hätte die Rede von Herrn Schaus ja gar nicht halten können. Dass er dann sagt, dass wir doppelt so viele Sozialwohnungen gebaut haben wie die Grünen. <lacht> Nein, das hat mir nicht wehgetan, aber es wäre für mich schwierig gewesen, das glaubwürdig rüberzubringen. Sie hätten mir das nie geglaubt. Aber vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür. Und, meine Damen und Herren, man muss immer die Zeit betrachten. Wo, und da, da bin ich gar nicht so sehr ideologisch unterwegs. Es ist, Wohnungsbau meine Damen und Herren, ist ein dicker Tanker. Er ist ein Megatanker. Es ist kein Schnellboot. Wenn Sie den Wohnungsmarkt verändern wollen, dann, müssen Sie, dann bewegt er sich sehr langsam. Und wir haben es da seinerzeit auch verstanden, als wir gesehen haben, dass in einer typischen Fehleinschätzung aufgesessen ist, dass die Bevölkerung gerade im Rhein-Main-Gebiet zurückgeht, das war damals die Prognose. Und wir haben gesehen: Nein, die Bevölkerung, geht wieder in den Ballungsraum zurück. Sie wollen wieder in die urbanen Städte, und wir haben einen großen Druck auf den Wohnungsmarkt. Und dann haben wir gesehen, wie viele Wohnungen aus der Bindung herausfallen. Und haben gesagt: Was haben wir für ein Instrument? Wie können wir dem schnell entgegenwirken? Und es war die FDP-Minister Posch und Rentsch, die das Instrument Ankauf von Belegungsrechten eingeführt haben, wofür sich diese Landesregierung so heute so gerne feiern lässt. Meine Damen und Herren, unsere Zahlen waren deswegen besser, weil wir auch mehr Fantasie benutzt haben, weil wir auch schneller reagiert haben, weil wir wissen, dass es ein dicker Tanker ist und dass man das nicht einmal eben so herumdrehen kann. Das, Steuer. das waren noch ein bisschen andere Rahmenbedingungen, mit denen wir es damals zu tun gehabt haben. Das will ich auch durchaus der jetzigen Ministerin zugeschehen. Es ist nicht einfach, Baugebiete auszuweisen, wenn an der nächsten Ecke sofort wieder eine Bürgerinitiative steht und die sagt, ja, ja, Wohnungen müssen wir bauen, aber bitte nicht bei uns. Meine Damen und Herren, da braucht es einen Dialog. Da muss da muss... Ähnlich. <lacht> Ähnlich. Ähnlich. Äh, dazu braucht es wirklich einen Dialog. Da müssen, müssen Akteure vor Ort mit den Betroffenen reden und sagen, wie können wir hier die, äh, die, die Chancen für neue Wohnungen ausloten Am Geld liegt es nicht, meine Damen und Herren. das sind Rahmenbedingungen, die dort falsch gesetzt werden. Äh, die Investoren sind im Moment immer noch bereit zu bauen, aber wir müssen ihnen helfen, Bauland dann auch tatsächlich zu entschließen. Das ist dann am Ende auch der Erfolg davon, so wie wir damals Wohnungsbaupolitik gemacht haben. Das würde auch heute wieder dazu führen, dass mehr Wohnungen schneller entstehen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. – Für die Landesregierung spricht Frau Staatsministerin Hinz. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, vielleicht sollte ich doch einige Dinge noch gerade rücken für die, die, noch nicht, die im letzten Ausschuss nicht dabei waren, weil da haben wir das alles ganz ausführlich auch schon mal besprochen. die Mietpreisbremse in Hessen gilt. Sie gilt weiterhin, weil die Entscheidung des Landgerichts eine Einzelfallentscheidung eines Zivilgerichts für zwei Vertragsparteien war. Das Zivilgericht hat keine Normenverwerfungskompetenz. Deswegen gilt die Mietpreisbremse. Jetzt hat das Landgericht die Revision selbst zugelassen, weil Sie sich anscheinend auch nicht so ganz sicher sind, ob das, was Sie entschieden haben, tatsächlich so Richtig ist, weil es grundsätzliche Bedeutung hat und ich kann Ihnen auch sagen, warum, weil bundesweit, bundesweit darüber Unsicherheit besteht, wie diese Begründungen einer wie die Begründung einer Mietpreisbremsenverordnung genau ausgestaltet werden soll und wie sie veröffentlicht werden soll. Ich kann, sagen, ich kann Ihnen auch gerne noch einmal sagen, was ich im Ausschuss gesagt habe, dass neben Hessen, Hamburg, Baden-Württemberg, Brandenburg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Ihre Begründung nicht veröffentlicht haben. Nicht veröffentlicht haben gleichwohl haben alle Länder so wie auch Hessen natürlich die Verordnung auf Grundlage eines Gutachtens erstellt und die Begründung dann anschließend auch nicht nur im Entwurf gehabt, sondern bei den Kabinettsbefassungen, aber die Hälfte der Länder, die die Mietpreisbremse haben, haben, weil sie traditionell die Verordnungsbegründungen veröffentlichen, auch diese veröffentlicht, und die anderen, weil sie traditionell nicht veröffentlichen, nicht veröffentlichen. So, und das Bundesgesetz gibt auch keine Veröffentlichungspflicht her. Das ist der Punkt. Das Bundesgesetz sagt ausdrücklich, die Verordnung muss begründet sein, logischerweise, weil Eigentumseingriff Deswegen haben wir das ivo gutachten auch machen lassen. Das wurde auch veröffentlicht auf unserer Homepage, aber die Verordnungsbegründung nicht. Das ist der Fakt. Die Verbände in Hessen haben alle unisono gleichermaßen die Vermieter aufgefordert, die Mietpreisbremsenverordnung, die Mietenbegrenzungsverordnung, so wie sie tatsächlich heißt, zu beachten weil sie keine weiteren Prozesse provozieren wollen. Das halte ich zunächst einmal für gut. Das freut mich, dass die Verbände so agieren für Hessen. Es gibt bereits in Hamburg, und in Berlin und in Bayern Landgerichtsentscheidungen bezüglich der Mietenbegrenzungsverordnungen. Berlin hat sogar das Bundesverfassungsgericht angerufen zu der Frage. Nichtsdestotrotz ist für uns klar, es besteht natürlich die Unsicherheit, dass wenn weitere Parteien klagen, es zu weiteren Prozessen kommt und unsicher ist, welches Amtsgericht wie entscheidet. Der Mieter in Frankfurt hat ja vor dem Amtsgericht erst einmal Recht gekriegt, deswegen sagen wir, dass wir unsere Verordnung noch einmal neu fassen wollen und, um auf der sicheren Seite für alle zu sein, anschließend die Begründung auch veröffentlichen. Für das Ivo ist das Gutachten bereits in Auftrag gegeben. Und natürlich müssen wir die Datengrundlage aktualisieren. Das ist doch logisch. Wir haben auf die letzte Verordnung aufgrund der Datengrundlage von 2014 gemacht. Jetzt haben wir 2018. Also brauchen wir eine neue Datengrundlage. Und, Herr Abg. Schaus, das Schlimmste, das Schlimmste, was Sie jetzt den Mieterinnen und Mietern in Hessen antun können, ist, die Landesregierung aufzufordern, die geltende Verordnung zurückzuziehen und die gleiche gleichlautend auf der alten Datengrundlage neu zu beschließen und zu veröffentlichen. Nein, das ist überhaupt keine neue Dann hätten Sie das Scheunentor so weit aufgemacht für Prozesse, die auch tatsächlich in entsprechenden Urteilen münden, weil die Datengrundlage veraltet ist. Deswegen werden wir jetzt das Ganze auf neue Füße stellen, das wird auch in diesem Jahr noch der Fall sein. Wir werden in diesem Jahr die neue Verordnung noch haben. Dann will ich noch zu einem wichtigen Punkt kommen, der hier angeklungen ist. Das, was wir mit der Mietenbegrenzungsverordnung machen, ist eine Regulierung. Die Regulierung kann nur funktionieren, wenn alle Mieter und Vermieter auf dem gleichen Informationsstand sind. Das heißt, eigentlich müssten die Mieterinnen und Mieter wissen, was der Vormieter an Miete gezahlt hat. Da ist der Bundesgesetzgeber in der Pflicht, endlich etwas zu machen. Das Ganze kann auch nicht sanktioniert werden. Aber auch das ist keine hessische Frage keine länderspezifische, auch dieses muss eigentlich der Bund regeln. Wenn Herr Siebel immer so auftritt und sagt, das Ganze muss geschärft werden, dann kann ich Ihnen nur sagen, meine Unterstützung haben Sie. Dann machen Sie es endlich im Bund. Dann machen Sie es endlich, damit auch die Mietpreisbremse so gelten kann, damit die Mieterinnen und Mieter am Ende auch eine reelle Chance haben, dass die Mietpreise nicht explodieren. Aber neben der Regulierung ist es das Hauptziel meines Ministeriums und von mir persönlich. Deswegen ist Wohnungspolitik ein Schwerpunkt bei mir und in meinem Ministerium, zusätzliche Wohnungen zu fördern und Sozialwohnungen im Bestand zu sichern. Das ist das Hauptaugenmerk meiner Politik, auf den Wohnungsbau. Dann kann ich Ihnen sagen, dass wir nicht nur die Mittel in der Höhe vervierfacht haben, Herr Lenders, sondern ich muss Ihnen leider auch wieder den Pokal wegnehmen, dass die FDP die meisten Wohnungen gefördert hätte. Also, der Herr Schaus hat zwar in Zahlen geblättert, anscheinend, aber er hat es nicht umfassend gemacht, wenn ich Ihnen das einmal sagen darf. Wir haben von 2015 bis 2017 Mietwohnungen, in Mietwohnungen gefördert, Mittel bereitgestellt für 3.114 für das KIP 1.555, für die Studierendenwohnungen 2.746 allein. Das heißt, die sind schon nicht mehr äh, auf der Warteliste für sozial geförderten Wohnraum Belegungsrechte 1.634 macht 8.049 in drei Jahren. Ich glaube, das kann sich sehen lassen. Mit der Modernisierung kommen noch neun. Das sind alles das, alle das, alle das sind alles natürlich, weil auch die Studierenden weil auch die Studierenden nämlich sonst in solchen Wohnungen wären und damit auf dem Wohnungsmarkt den sozial geförderten Wohnraum nach wie vor blockieren würden. Bei der Modernisierung haben wir zusätzlich 994 Wohnungen gefördert. Dazu kommt... Entschuldigen Sie, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe auch in der Regierungsbank. Wir sind hier in der parlamentarischen Beratung. Der letzte Satz, der letzte Satz. Dazu kommen noch die Wohnungen die die nassauische Heimstätte in den letzten drei Jahren auch als bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt und das, was wir noch vorhaben, das habe ich Ihnen schon einmal ausführlich dargestellt. Das mache ich jederzeit gerne immer wieder. Ich habe gerne in jeder Plenarrunde eine Wohnungsdebatte, weil wir von der Regierung, von der Koalition sehen da immer gut aus. Herzlichen Dank. Frau Ministerin, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage des Abg. Schmitt? Nein. Damit liegt mir, vielen Dank, Frau Ministerin. Es liegt auch noch eine Wortmeldung vor von Herrn Kollegen Schaus, Fraktion DIE LINKE, bitte sehr. Ja, das ist immer die Frage, mit, den, mit welchen Zahlen. Also, Frau Ministerin. Bei Ihrer Rede ist mir wirklich so spontan eingefallen, also so Eigen- und Fremdwahrnehmung, das sind wirklich zweierlei, muss ich wirklich sagen. Also, und wo Ihre Zahlen her sind, also ich habe da nur etwas mitgekriegt von Studierendenwohnungen und Belegungsrechten und KIP auch noch und so weiter in drei Jahren. Also, das belegen Sie mir doch einmal oder uns vielleicht. Vielleicht kann man das im Protokoll anfügen, wo diese Zahlen herkommen wo diese Zahlen stehen. Ich habe Ihnen gesagt, wo ich meine Zahlen habe, aus den Geschäftsberichten der WIBank. Über die WIBank wird alles abgewickelt, was den sozialen Wohnungsbau betrifft. Das sind die Zahlen der Geschäftsberichte der WIBank von 2009 bis 2016. So. Das hat mich ja selber erstaunt, weil so ein krasses Missverhältnis zu dem, was Sie hier seit Jahr und Tag darstellen, und Ihre Koalition, und auch besonders Ihre Fraktion in Sachen Wohnungspolitik, hätte ich selbst nicht erwartet. Aber mir ist mittlerweile klar, ich sage es einmal, wenn ich den, Antrag, den gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen lese, dann stelle ich natürlich auch fest, Sie sagen zwar nicht, das können Sie nicht offensichtlich Ihren Fehler zugeben, das ist ein Fehler, ja, es ist und war ein Fehler. Die Begründungspflicht nehme ich in 556 d BGB, da steht so ein Absatz, da stehen drei oder vier Sätze drin. Das ist so ungewöhnlich, dass im BGB im Hinblick auf eine Verordnung so viele Details gefordert werden, weil üblicherweise kennen wir in Gesetzen, Frau Ministerin, so ist es gängig, wir können wir die Formel das Nähere regelt eine Verordnung. Aber das BGB und der Bundesgesetzgeber ist hier viel weitergegangen. Da hätten die Alarmglocken in Ihrem Ministerium klingeln müssen. Das haben Sie aber nicht. Wenn ich Ihren Text lese, dann weiß ich auch, warum. Sie schreiben es ja selbst. Sie schreiben hier im Abs. 3, er stellt weiterhin fest, also der Landtag soll feststellen, dass die in Hessen seit Jahrzehnten gängige Praxis die jeweilige Landesverordnung zu begründen, diese aber nicht gemeinsam mit der Verordnung zu veröffentlichen, jetzt kommt die Verschleierung mit den anderen Bundesländern in mehreren Bundesländern so gehandhabt wird. Also, was in Hessen üblich ist, wird in mehreren Bundesländern so gehandhabt. Das ist sozusagen die Verschleierung, verstehe ich zwar nicht so, ja, wird und auch in der jeweiligen Mietbegrenzungsverordnung so umgegangen wurde. Also mit anderen Worten, wir haben es gemacht wie eh und je. Wir haben nicht darauf geachtet, dass im BGB eine konkrete Begründungserfordernis drinsteht. Und deshalb haben wir jetzt den Schlamassel. Und vor allen Dingen haben Sie ihn nicht nur, sondern die Mieterinnen und Mieter, die überhöhte Mieten in Hessen haben, haben den Schlamassel. Weil jeder Jurist wird Ihnen sagen, in dieser Rechtssituation wird es keine Klage geben, die erfolgreich gewonnen werden kann. In dieser Hängepartie die geht nur zulasten der Mieterinnen und Mieter. Das ist Ihre Verantwortung, Frau Ministerin. Deswegen sage ich noch einmal, gehen Sie endlich einen Schritt nach vorne. Gehen Sie her, geben Sie Ihren Fehler zu, gestehen Sie das ein. Reparieren Sie das sofort. Das wäre selbst bei der Rechtsunsicherheit, die Sie beschrieben haben, immer noch besser als der Zustand, der jetzt herrscht, bis eine neue Verordnung auf den Tisch kommt. Das dauert nämlich mit Sicherheit noch ein Jahr, und in dieser Zeit das ist das niemandem, keinen Mieterinnen und Mietern zuzumuten, meine Damen und Herren. Und Deshalb sage ich noch einmal Sie, haben ja nur, Sie sagen ja auch immer nur die Wahlbewahrheit, Frau Ministerin Sie haben darauf hingewiesen, dass fünf Bundesländer das genauso gemacht haben mit Hessen. Sie haben nicht darauf hingewiesen, dass sieben Bundesländer sehr wohl die Verordnung gleichzeitig mit veröffentlicht haben. Nein, Sie haben nur von den fünf Bundesländern Sie haben nur die, zitiert. Gut, Sie haben nur die zitiert, die es nicht gemacht haben. So, und jetzt sage ich, Sie haben ja im Ausschuss auch gesagt, darüber gab es eine Juristendebatte, Frau Ministerin. Und jetzt verstehe ich eins überhaupt nicht. Wenn es doch vorher eine Debatte gegeben hat, wo diese, Frage, diese formale Frage unter Juristen strittig diskutiert worden ist, warum ist denn damals nicht Hessen auf Nummer sicher gegangen wie die Mehrheit der anderen Bundesländer und hat das und hat die Begründung mit veröffentlicht, dann hätte ich in dieser Situation doch, wäre ich doch auf Nummer sicher gegangen. Nein, Sie haben es gemacht wie immer, so wie es im Antrag steht, nach dem Motto Wir haben es noch nie gemacht und deshalb haben wir es jetzt auch nicht gemacht. Und ich sage es noch einmal und deshalb haben wir jetzt den Schlamassel. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind sehr wohl der Meinung, anders als die FDP, jetzt muss ich mich sozusagen auch noch einmal, dass die Mietpreisbremse, dass die Mietpreisbremse ja, das ist in Ordnung. Gleichwohl, Herr Schaus, müssen Sie bitte zum Ende kommen. Antrag drin. Also, gut. Also, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir sind für eine wirksame Mietpreisbremse. Die Klagen, die Sie angesprochen haben, Frau Ministerin, beziehen sich im Übrigen auf die Mietpreisbremse, die beim Verfassungsgericht anhängig sind, nicht auf eine Verordnung eines Landes. Ja, die beziehen sich auf die Mietpreisbremse. Bitte letzter Satz. Und deshalb fordere ich Sie noch einmal auf, sofort diesen Schaden zu reparieren. Jetzt hat sich noch zu Wort gemeldet Herr Kollege Norbert Schmidt für die Sozialdemokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, das muss leider sein nach dem, was die Ministerin eben noch einmal dargelegt hat. Ich will das noch einmal klarstellen, weil davon gesprochen worden ist, ja, dieses Gesetz sei unklar und da sei auf Bundesebene möglicherweise schlampig gearbeitet worden. Ich will es noch einmal sagen, damit es auch jedem noch einmal glaube ich, klar wird. Bei der Gesetzesbegründung zu der Änderung damals des § 556 BGB ist, heißt es in der Gesetzesbegründung. Sie können es nachlesen. Das ist die Seite 29. Und die Sätze, und da heißt es, die Sätze 5 bis 7 enthalten eine Begründungspflicht für die Rechtsverordnung. Auf diese, Weise, jetzt kommt die entscheidende Frage, auf diese Weise sollen die Entscheidungen der Landesregierung nachvollziehbar gemacht werden, insbesondere im Hinblick darauf, aufgrund welcher Tatsache die Gebiete bestimmt wurden und welche Begleitmaßnahmen geplant sind, um die Anspannung der Wohnungsmärkte zu beseitigen. Meine Damen und Herren, eine ganz einfache Frage. Wie soll man das nachprüfen können, wenn es nicht veröffentlicht wird? und und zwar in zweierlei Richtungen. Ob ich, ich jetzt mal als Vermieter, sozusagen drunterfalle, ob ich als Mieter drunterfalle und übrigens am Ende auch, was ich als Gericht entscheide, da muss ich doch auch wissen, nach welchen Kriterien ich entscheide und wo soll ich das denn heben. das hat ja genau dazu geführt, dass das Gericht unsicher war oder den Vorwurf gemacht hat, ihr habt eine Begründung genommen, die gar nicht existiert hat beziehungsweise, Sie habt nachgeforscht, welche Begründung da eigentlich vorlag. Damit wird offenkundig, dass es eine Begründungspflicht gab, eine Offenlegung, eine Transparenzpflicht, meine Damen und Herren. Und man staunt immer wieder. Und Frau Ministerin, es geht doch nicht um Tradition was ich, Begründungen bei, bei Rechtsverordnungen im Amt und Gesetzenplatz geht, sondern es geht darum, in dem konkreten Gesetz das zu tun und umzusetzen, bzw. in der Verordnung umzusetzen, was das Gesetz verlangt, meine Damen und Herren. Das hat überhaupt nichts mit Traditionen von Veröffentlichungstraditionen bei, bei, bei, bei Gesetzesplätzen und Verordnungspetenten zu tun. Zu tun. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Und deswegen sage ich, damit werden Sie, damit werden Sie nicht, nicht durchkommen. Und, ich kann Ihnen nur sagen, da ist schlampig gearbeitet worden. Und anstelle ich hier sozusagen auch noch Nebel, Nebel zu werfen und auch die Leute irren zu führen, wäre einsatzrichtig gewesen, Das wäre zu sagen, wir haben da einen Fehler gemacht. Mit so Begründungen und so weiter hat das, Ministerium, sage ich sowieso, hat das Umweltministerium gewisse Schwächen, meine Damen und Herren. Und <lacht> an Ihrer Stelle hätte ich gesagt, wir haben da einen Fehler gemacht und wir versuchen jetzt alles Mögliche zu beseitigen. Bis zu, auch heute wieder haben Sie keinen Termin genannt, wann eine neue Verordnung auf den Tisch kommt. Das finde ich auch interessant. Den Termin wollen wir von Ihnen endlich einmal hören. das, Was Sie wiederum gesagt haben zu der Frage der Wohnungen gesagt haben, wir, der Kollege Siebel und ich haben mal zusammengesessen mit ihren Abteilungsleitern, wo wir einmal überprüft haben, was von ihren 1,1 Milliarden, €, die dann aufgeblasen wird, zu 1,6 Milliarden Euro wirklich übrig geblieben sind. Am Ende bleiben davon übrig 60 Millionen € in Landesmittel für den Bereich Wohnungsbau. Und so machen wir das jetzt mit den Zahlen Wohnungen, Kollege Schaus auch. Ich bitte darum, dass wir uns mit dem Abteilungsleiter Ihres Hauses mal zusammensetzen können und die Zahlen, die genannt worden sind, mal auseinandernehmen. Nämlich, wie viele Mietwohnungen es gibt, wie viele Studentenwohnungen es gibt. Und dann führen wir eine Debatte. Und dann führen wir im August meine eine Debatte. Und dann meine, Sie sagen, Sie möchten jede Plenarsitzung haben. Wir auch. Wir führen dann im August eine Debatte über diese Zahlen, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute schon darauf. Vielen Dank, Herr Kollege Schmidt. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache zu diesem Punkt. Die beiden Anträge sollen in den ULA zur weiteren Beratung. Das wird dann so geschehen. Wir treten ein in die vereinbarte Mittagspause Wir sehen uns wieder mit dem Setzpunkt der Freien Demokraten um 14.30 Uhr. Zu Beginn der Mittagspause kommt jetzt der Untersuchungsausschuss im Sitzungsraum 100a zusammen. Dann sehe ich Sie wieder um 14.30 Uhr. Vielen Dank.